Hallo liebe Freunde der Großen Kleinen Bahn Es gibt Neuheiten auf dem Kanal Die Neuheit ist Monetarisierung Im Prinzip ändert sich Für den Geneigten Zuschauer Oder den Freund Oder den Fan des Kanals Im Prinzip nichts Weil ja sowieso ähm, Youtube schon Werbung vor Videos stellt. Ähm, der Unterschied ist, dass ich vielleicht vielleicht etwas dafür bekomme. Aber ich habe ja das alles mal durchgelesen. Ähm, also die Prüfung läuft noch, ob ich da jetzt hier die Bedingungen erfülle. Also erstmal die statistischen Bedingungen erfülle ich jetzt erstmal nach doch einiger Zeit. Was auch so ein bisschen daran lag, dass ich im letzten Jahr ja so eine lange Pause im Sommer gemacht habe. Und da sind einfach die Zugriffszahlen eingebrochen. Es ist ja so, dass man 4000 Stunden Video im Jahr hatte ich so den Eindruck. Also genau wurde das nicht gesagt oder wird das nicht dargestellt. Da steht einfach bloß die Zahl 4000, 4000 Stunden Wiedergabezeit. Äh, Musterkanal bringen damit man ihn monetarisieren kann ja, und das hatte ich eben dadurch, dass ich so eine ewig lange Pause und gut, so läuft im Sommer meistens sowieso nicht so viel aber Videos werden eigentlich immer geguckt also das sinkt dann so auf, naja, zwei Drittel bis zur Hälfte ab aber es war eben dadurch, dass überhaupt keine Videos mehr kamen von mir ähm, war es naja, doch zu sehr abgesagt und da habe ich eben die Bedingung nicht erfüllt. So, jetzt äh, die Tage, war es dann soweit. Ich habe also gestern da auf das Knöpfchen gedrückt und die Prüfung läuft noch. Ja, dann gibt es immer so eine Geschichte auf anderen Kanälen. Da gibt es dann also so eine Pro-Mitgliedschaft, wo man dann die Videos ohne Werbung sieht oder irgendetwas. Ähm, also das habe ich nicht vor. Also ich, Wer jetzt die Videos ohne Werbung sehen möchte, der kann so machen wie ich. Ich habe Irgendwann war ich so genervt, dass, wobei das bei vielen Videos immer noch geht. Dass, was wirklich richtig nervt bei YouTube sind dann irgendwelche Musikvideos, wo alle drei, vier Minuten dann plötzlich der Werbeblock kommt und man ist dann irgendwie im Rhythmus drin und... <lacht> geht dann so mit und auf einmal klub, kommt dann irgendwas, was weiß ich hier. Äh, kann deine Hose das auch? Ne? Also, irgend so irgendein Schwachsinn, nur muss sich wirklich an den Kopf greift. Wer, wer geht auf sowas ein oder was weiß ich? Äh, werde reich, in komm in meine WhatsApp-Gruppe oder irgendein so Schnulli. Ich habe jetzt auch schon mal entschieden dass ich vorerst erstmal keine Werbung einschränke, also esoterik, dass ich erstmal nichts einschränke, weil ich einfach davon ausgehe, dass mein Zuschauer so viel so intelligent ist, dass er das, was wirklich Blödsinn ist, unterscheiden kann von dem, was vielleicht sogar, naja. Werbung ist ja dafür, da, ein Produkt an den Markt zu bringen, wenn ich mache auch Werbung für meinen Kanal, damit ihr ihn seht oder ihr ihn erstmal kennenlernt, also Werbung ist natürlich immer auch irgendwo notwendig, aber es gibt eben einfach, es gibt Werbung, wo man ein Verständnis hat, da, okay, das ist jetzt ein Produkt, also ich brauche das jetzt nicht unbedingt, aber ja, und dann gibt es eben wirklich, äh, Nepperschlepperbanen, bauempfänger wie man so schön sagt. Also die sich an die Leute wenden, die na ja, vielleicht jetzt nicht so... jetzt kein Abitur haben, aber ich habe auch kein Abitur. Also. <lacht> ja, also die jetzt nicht so beleuchtet sind, sagen wir mal. Ja. Ähm. Ja, ich wie gesagt ich lasse das erstmal alles drin. Ich auch, muss mich da auch erstmal anarbeiten und was auch noch so ein bisschen der Gag ist, ähm, YouTube zahlt nur aus, wenn innerhalb von 60 Tagen äh, 70 Euro zusammengekommen sind. Das heißt, also 35 Euro im Monat muss man bringen. Das ist viel. Das ist sehr viel und das werde ich sicherlich ganz bestimmt nicht schaffen. Und dann lasse ich mich mal überraschen, ob dann, wie es dann weitergeht. Ja. Sehr viel erstmal dazu. Also nicht wundern, wenn dann... Ja, ich muss auch endlich mal ein Impressum auf meinem Kanal machen, dass ich da nicht irgendwie mal Ärger kriege, gerade jetzt, wenn noch er monitorisiert ist. Ist es dann eben sagen wir mal rein rechtlich eben kein Hobbyprojekt mehr, obwohl es für mich das immer noch ist? Also, Modellbahn-YouTuber wird eh nie davon leben können. Ne? Also, so viele Abonnenten, also zumindest nicht im deutschsprachigen Rahmen. Also, es gibt ja einen Modellbau, ich glaube, Australier, ich habe jetzt auch den Namen nicht im Kopf, der also wirklich. Da hat ist also sehr sehr viel für einen Modellbauer. Keine Ahnung, ob der davon leben kann. Also habe ich nicht vor, ich habe meinen Job und das ist alles nur so nebenbei. Ich fände es nur halt schön, wenn sich nicht das Hobby bezahlt. Das ist Blödsinn. Ja, also da. Wenn ich jetzt mir eine Lockkurve für ein paar hundert Euro, also das kommt so schnell nicht rein. Aber wenn sich der Kanal, also die, die Werkzeuge, die ich dafür brauche, wenn die sich irgendwann mal bezahlen würden, also das ist so ein bisschen, also das, was ich jetzt nutze, um Videos zu machen, ja, dass das sozusagen zum Selbstkostenpreis dann über reinkommt das ist für mich die, die moment die kreativ suite von adobe die mich monatlich irgendwie also genau dann hieß es nicht meine kreativ suite, sondern die von meinem sohn weil man kann das auf zwei rechner installieren und als ich das bestellt habe war er schüler zwischenzeitlich ich war Student und demnächst ist er Auszubildender. Und ja, dann habe ich mindestens, also Adobe hat bisher noch nicht nachgefragt bei mir. Aber ich habe dann mindestens noch zwei Jahre die Möglichkeit, das zum das Preiswerter zu nehmen. Und ich muss auch dazu sagen, dass ich Adobe Premiere noch gar nicht genutzt habe. Ich werde demnächst mal einen den machen. Da muss ich mich mal in After Effects einarbeiten. Ich will den Verein ein bisschen kürzer machen. Also der ist mir eigentlich zu lang und es muss auch eine neue Musik geben, weil die alte Musik mir mittlerweile selber auf den Geist geht. Ich befürchte, dass es dem einen oder anderen von euch auch so geht, dass er dann diesen Vorspann weglinkt. Das soll auch alles ein bisschen modernisiert werden, wie das eben heute üblich ist. Also ich erscheine auf der Bildfläche, ja, erzähle kurz, um was es geht. Dann gibt es ein sehr kurzes Intro, wie man das so neudeutsch sagt. Und ja, und dann gehts Video los. Ja. Also das ist so, alles also ein bisschen, weil ich weiß gar nicht ich weiß, wie lang mein, mein Vorspann jetzt ist. Das muss ich erstmal erst gucken. Vor allem muss der Vorspann auch in 4K gemacht werden. Das hat er im Moment nicht... Wenn ich also jetzt irgendein Video mache, wo jetzt nur irgendwelche Fotos drin sind, dann gelingt mir es, das nicht in 4K abzuspeichern. Deshalb gibt es immer mal HD-Videos zwischendurch. Also irgendwie entscheidet dann mein iMovie, nein, das ist jetzt kein 4K, das machen wir nicht. Also den Fotos, die könnte ich ja, die, die haben ja alle eine hohe Auflösung, ne? also die könnte ich ja auf 4K ziehen, das ist überhaupt kein Problem. Aber ne, ein Movie legt dann fest, ne, das ist jetzt noch HD, fertig, erst. Ne? Und das, äh, denke ich mal, wenn der Vorspann schon in 4K ist, ähm, wird das vielleicht einfacher, denke ich mal. Ne? Dass dann auch die Videos dann wirklich alle in 4K kommen. Weil das ist die Qualität, die wir heutzutage, die man eigentlich heutzutage bringen muss auf YouTube. Ja, also, da sieht man dann auch mal, wenn man das Video anhält, mal ein Detail oder so. Ja, ja. soviel erstmal dazu. Ja, was kommt jetzt in nächster Zeit? Ich bin jetzt gerade auf dem Weg zum treffen nach Bardowik, da kommt sicher irgendwann das nächste Video. Äh, was weiß ich, wenn mir nicht das Handy kaputt geht oder irgendwas. Ähm ja, dann also die Reihenfolge ist jetzt nicht festgelegt, dann gibt es natürlich äh, Hirschberg, äh, Teil 6 und 7, Bordewig, da fahren wir natürlich jetzt auch mit Hirschberg hin. Äh, das wird dann nicht Bestandteil der Serie sein, weil ich jetzt nicht weiß, wie ich das dann, ich muss ja mal eine, eine, eine Playlist machen und dann muss das da rein, die wäre ich jetzt Bordewig wahrscheinlich schon reinwerfen, was sehen, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall, ähm, ja, was wollte ich jetzt sagen? Achso, ja, dann ähm, habe ich schon seit Längerem, das ist immer äh, vor allem durch ein bisschen verdrängt worden, muss ich mich mal hinsetzen und muss den zweiten Teil äh, der Jahrbü Jahrbücher der Erfindung, das wäre dann der Band von... 1902. Da, wo ich praktisch die Bilder schon gescannt habe oder beziehungsweise abfotografiert. Ich fotografiere das ja meistens ab. die ist hoch genug, um das dann im Video zu präsentieren. Und ja, also das kommt auf jeden Fall. Hirschberg Teil. 5 ist schon hochgeladen, ist jetzt im Moment noch nicht, gibt es noch keinen Termin. Der wird dann allerdings wahrscheinlich, ja, ich weiß jetzt nicht, wann ich dieses Video ja freischalte, also wahrscheinlich in dem Mit, an dem Mittwoch nach dem Freimai-Treffen. Da müsste dann am Freitag normalerweise Hirschberg Teil 5 kommen. Und Teil 6 ich schon als Video vorhanden, das ist glaube ich sogar schon zumindest Teil geschnitten, wenn ich mich jetzt nicht täusche, und Teil 7, da wird's, da werden wir mal bisschen ja. also ich habe das schon versucht, da gibt es jetzt im glaube ich, Teil 5 schon mal ein Bild, glaube ich zumindest, weil ich glaube jetzt, es also sind so viele Videos, ich komme da jetzt schon durcheinander, wo was drin ist. Ne? Und, äh, da werden wir das nochmal filmen, wie wir das gemacht haben. Das muss ich muss hier erstmal auf der Straße aufpassen. Ja, ähm, ja, was haben wir noch schönes? Ich will schon ewig mal schon ewig mal mein Testgleis bauen, da habe ich zwei Glasstücken, die habe ich selber gedruckt, ja, also ich habe die Schwellen gedruckt und habe da ein Kurz 60 Gleis, das ist das, was wir bei Hirschberg in mehreren Teilen schon immer mal im Hintergrund sehen, nur dass eben das nicht ich, sondern dass das der Kollege gedruckt hat, das ist auch ein preußisches Gleis, ich hoffe, dass er da irgendwann mal ein Video drüber macht. Ansonsten mache ich es. <lacht> irgendwann. Wenn er da nicht aus der Nähe kommt, muss ich einfach mal... Dann, ich lasse das schon immer auf, so... Ich flechte das ja schon immer mal ein, ne, dass da nicht bloß meine Begraserei ist. Aber ich habe das auch vor, dass... Ich muss bloß noch mal neu drucken, weil ich habe da noch keine, noch nicht genug Aufnahmen davon. Bei beim Drucken gibt es eh nichts zu sehen. Also, ich muss ja mal sehen, wie ich das mache. Also das ist auf jeden Fall noch in absehbarer Zeit noch dran. Ja, dann habe ich also mindestens seit ein Jahr, nicht oder schon seit zwei Jahren, ein Video in Vorbereitung. Eins meiner Videos, die am besten gelaufen sind, ist ja Modellbahn in Modulen. Und da soll es mal einen Teil 2 geben wo es äh, um den Betrieb geht, da sind allerdings, weil ich das so eben beim Treffen nicht hinbekomme, da jetzt den Betrieb zu filmen, das dauert einfach zu lange. Ich müsste da stundenlang irgendwelchen Leuten hinterherrennen und dokumentieren, was jeder einzelne Güterzug da so anstellt. Deshalb sind da wahrscheinlich sehr viele Trickaufnahmen notwendig oder zumindest Grafiken. Ob ich das animiere, weiß ich jetzt noch nicht. Ich habe da auch noch nicht im Moment das passende Programm. Also passendes Programm habe ich sicher, aber ich muss es ja auch beherrschen. Und... Ja, das kann es schon ein bisschen hin, aber das kommt auf jeden Fall, weil das ist so ein bisschen so Herzensangelegenheit von mir. Äh, es soll jetzt allerdings nicht nur um Betrieb auf Modulen gehen, sondern das ist auch, ich hatte ja mal so ein, so ein Mittwochsvideo gemacht, wo ich äh, diskutiert habe mit Betriebs- und Spielbahnern und so diesen ganzen Begriffen. Äh, es geht mir da auch darum, dass man vielleicht auch mal was macht, was eben nicht bloß auf Modulen geht, sondern was man auch mal zu Hause wie man eventuell den, den Betrieb zu Hause ein bisschen naja, anders macht, als jetzt nur im Kreis zu fahren. Ja, Also das nur im Kreis fahren ist jetzt nicht abwertend gemeint, weil es hat ja durchaus seine Berechtigung, dass man Anlage baut und dort einen automatischen Betrieb macht, sich zurücklehnt und sich entspannt. Ja, also kann man manchmal auf meinem Kanal vielleicht oder auf anderen Kanälen oder vielleicht auch mal zu Hause, zumindest wenn die Anlage funktioniert. Ich kenne ja da genug, wo das geplant ist, aber die dann ständig aufspringen müssen, weil dann irgendwas nicht so fährt wie soll oder einfach stehen bleibt oder was auch genau. immer. Gut, das ist aber ein anderes Thema. Ne, das hat alles seine Berechtigung. Ich möchte aber mal einfach mal zeigen, dass es auch eine andere Art gibt, wie man sich dem Thema annähern kann. Und dafür ist dieses Video gedacht. Ja, dann habe ich schon seit ewigen Zeiten. Vielleicht wird das, genau, vielleicht wird es mal diesen Sommer, dass ich es mal wirklich angehe. Habe ich immer noch mein Waldvideo, wobei das auf jeden Fall mehrere Teile werden. Äh, Waldvideo. Ich habe immer ein Problem, oder nicht immer, aber häufig ein Problem mit Anlagen, die ich sehe. Oder auch so Anbieter von, Anbieter von, von Modellbahnzubehör, die dann irgendein Tütchen haben, wo dann Waldboden drauf steht. Ne? Und ich frage mich, ob die je im Wald waren. Ne? Oder was das für exotische Wälder sind, die ich alle nicht kenne. Und dann so komische Farben ne? <lacht> irgendwie Verwendung finden. Ja, und dazu habe ich, das ist mittlerweile auch schon zwei Jahre her, habe ich Videos gemacht im Wald und ich habe auch angefangen, da so ein bisschen was zu machen. Also Stichwort Blätter. Ne? Also quasi den Waldboden mit echten Blättern gestalten. In kleinerer Form natürlich, ne? Also wenn ich hier so große Blätter habe. Die wirken dann in H0 nicht wirklich gut. Da muss man ein bisschen zerkleinern. Und dann ist auch die Frage mit den Bäumen. Was nehme ich für Bäume und wie baue ich das selber? Ich habe zwar schon Bäume selber gebaut, das ist allerdings viele, viele Jahre her. Ähm, Davon gibt es schlechte Fotos. Meine Kiefern würde ich, die ich damals gemacht habe, würde ich heute auch nicht so wieder bauen. Ich würde es halt anders machen. Und ja, also das sind so alles so Themen, die wir dann mal angehen müssen. So Bamba-Videos gibt es eigentlich genug im, genug im, im bei YouTube. Also theoretisch müsste ich das nicht machen. Da könnte ich einfach irgendwo hin verweisen, wo die Leute die sowas schon gemacht haben. Da gibt es also sehr schöne Sachen. Es gibt auch Sachen, die sind nicht so schön. Da, wenn es da irgendwie schnell schnell gehen muss und ganz viele Bäume gemacht werden müssen, da geht manchmal die Qualität. Die geht dann bach runter. Aber naja klar, genau. immer erstmal fahren. Und dann alles andere findet sich schon. Ja, Straßenverkehr, das Übliche. Ähm, wo war ich denn geblieben? Ja, Waldvideo. Also, das wird irgendwann, vielleicht im Sommer irgendwann noch werden. Also, das ist so eins der Großprojekte, die ich schon zwei Jahre vor mir herschiebe. Ja. So, so viel erstmal so erst zum Plan, ne, was so alles euch vielleicht erwartet. Ja, Video ist lang genug. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Vor allem für die, die bis hierher durchgehalten haben. Ja. ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Macht was draus.